Kann man mit Roulette reich werden? Ist es möglich, mit Glück, Geschick und einer ausgefeilten Spielmethode jede Menge Geld zu gewinnen? Kann man mit Roulette so reich werden, dass bis zum Lebensende ein luxuriöses Leben in Saus und Braus nur vom Spiel ein wahrgewordener Traum wird und niemals wieder Sorgen die finanzielle Situation zu befürchten sind? Ja, das hat es natürlich immer wieder gegeben. Die meisten Spieler scheitern nicht an der Kugel, sondern sie scheitern an sich selbst und besonders an der unbändigen Lust nach mehr Gewinn die beim Spiel um Geld Natur gegeben ist und noch nicht einmal angeprangert werden kann. Nur wer ein Roulette-System spielt, das Vorsichtsmaßnahmen trifft und primär darauf aufbaut, eingesetztes Geld um jeden Preis zu schützen, hat überhaupt eine Chance auf Dauergewinne. Bedenken Sie, die Casinos florieren wie nie zuvor. Glaubt man den wilden Versprechungen, einiger am Internet müssten die virtuellen Spielpaläste schon längst Konkurs angemeldet haben. Und zwar alle. Ebenso die echten Spielbanken im realen Leben. Haben sie aber nicht reiche Spieler trugen immer wieder ihr riesiges Vermögen in die Spielbanken legten es auf den Tisch und verspielten alles bei dem einen ging das langsamer vonstatten bei anderen dauerte es nicht lange bis aus einem einst vermögenden Schlossherrn ein bemitleidenswerter Bettler wurde der nachdem er alles verloren hatte nun auf der straße nach brot bat Viele Kesselgucker und Kesselfehlerspieler sind durch ihre physikalischen Strategien reich geworden. Dabei ging es teilweise um Millionen. Natürlich gefiel den Spielbanken das nicht. Man änderte Kessel, Kugel, die Absage, Hausordnung, und dadurch eigentlich auch die Roulette-Regeln und konnte mit diesen Tricks die unliebsamen Großgewinner so aus den Spielseelen vertreiben. Wer aufgrund der Änderungen renitent wurde, dem drohte eine Sperre. Und heute. Heute ist es schwerer denn je zuvor, Reichtümer mit dem Roulette zu gewinnen. Online-Casinos lassen es nicht zu, dass Spieler sie grenzenlos melden wie eine Kur. Der Auswurf ist nicht weit weg, sobald die monatlichen Profite aus dem Spiel 10.000 Euro übersteigen. Bei vielen Online-Casinos reist der Geduldsfaden schon weitaus früher. Durch die gesetzliche Lage gibt es quasi keine Möglichkeit zu klagen. Zum Glück existieren tausende von bunten Online-Casinos, es besteht also die Möglichkeit regelmäßig zu wechseln. Trotzdem ist es kein einfaches Unterfangen mehr, im Internet riesige Summen in Spieltischen zu erwirtschaften und es wird nicht besser werden, eher schlechter. Das Kleingedruckte in den Online-Casinos ist so trickreich geschrieben, dass sich selten Spieler in eine der aufgestellten Fallen tappen. Wenn gar nichts mehr hilft, dann werden die Roulette-Tische eben manipuliert und der Großgewinner findet im Elektromagneten seinen unbezwingbaren Endgegner. Dinge, die Sie niemals in einer echten Spielbank erleben, passieren auf einmal, wie aus dem Nichts, und lassen Sie verlieren. Am Beispiel vom Lightning Roulette von Evolution Gaming ist die Abzocke, ja eigentlich glatter Betrug, so offensichtlich, dass es einem den Atem raubt. Gleiches gilt für die Spielbanken gibt man nicht regelmäßig, auch auf einfachen Chancen oder auch auf Dutzenden und Kolonnen wenigstens ein kleines freiwilliges Trinkgeld für die Kopiers, wechselt man nicht auch hier die Spielbanken von Zeit zu Zeit oder legt Pausen ein und erzählt man nicht ab und zu den angestellten Seemannsgarn, wie schlecht doch der letzte Monat war insgesamt mit Ausnahme von wenigen Glückstagen, obwohl man in Wirklichkeit wieder einmal gut gewonnen hat, dann kann die Sperre drohen, die nicht nur hier, sondern im ganzen Land gültig ist. Sie spielen also offiziell immer nur zu Spaß, zur Unterhaltung, ja? Vergessen Sie das nicht. Leider ist es nur mit solchen Guerillataktiken jetzt noch möglich, weiterhin in der Spielbank eine gute Roulette-Strategie einzusetzen, um die Kasse so laut klingen zu lassen, wie es nur regelmäßige Riesengewinne in fünfstelliger Höhe klingeln lassen können. Das ist insgesamt doch eine traurige Entwicklung. Die Frau schaut auf die Zukunft, lässt befürchten, wer versucht, mit Roulette reich zu werden und reicher als zuvor, wird behandelt wie ein Verbrecher. Der Versuch ist schon strafbar. Auf Wiedersehen. Der Zutritt zu unserem Hause wird Ihnen dauerhaft verwehrt. Noch ein letzter Blick auf die Permanenzen und das war's. Abzocker spielen mit diesen furchterregenden Szenarien. Sie gaukeln dem Anfänger am Internet vor, ihre Roulette-Methode gewinnt das meiste Geld und der Gewinnbeweis dafür ist die angebliche Spielsperre, die aufgrund der gewonnenen Summen verhängt wurde. Ausnahmslos sind das Ammenmärchen. Man bindet ihnen einen Bären auf, unter Umständen unterbreitet man ihnen noch zusätzlich gefälschte oder gar nicht existierende Permanenzen und entsprechende Gewinnstatistiken, die völlig frei erfunden und an Skurrilität kaum zu überbieten sind. Wenn sie immer wieder moderate Gewinne verdienen, dann sperrt man sie ganz sicher nicht. Besonders dann nicht, wenn sie für die Spielbank die vorher beschriebenen Guerilla-Taktiken anwenden und das Online-Casino ab und zu wechseln. Sie können zwischen mehreren hin und her pendeln. Zum Schluss noch ein handfestes Argument, an ein irgendwie geartetes Reichwerden gar nicht erst zu denken. Gier vernebelt nicht nur den Verstand, sie raubt ihm auch die Möglichkeit, vernünftig zu handeln. Wer unbedingt fanatisch, fast zwanghaft mit Roulette reich werden will, der ist in der Regel nachher ärmer, als es ein armer Ex reicher jemals war. Wer auf bescheidene Gewinne setzt, ist allerdings mental spürbar im Vorteil was auch immer die Zukunft bringen mag, möchten Sie beim Roulette gewinnen, funktioniert das am besten mit einem Roulette-System, welches die notwendigen Elemente nicht nur verständlich veranschaulicht, sondern sie auch praktisch sicher und perfekt umsetzt und sie nie vergessen lässt, dass kleine Gewinne mehr wert sind als geplatzte Träume mit einem leeren Geldbeutel. Das ist das, was ich Ihnen mit meiner Strategie zu bieten habe. Keine Irrlichter, keine Fantasien, keine Reichtümer, aber mehr, als der gewöhnliche Roulette-Spieler erzielen kann. Wenn Sie mehr wissen wollen, gehen Sie auf meine Webseite der Trend.com, wo Sie alle Informationen finden. Ich wünsche Ihnen viel Glück und Gesundheit. Georg Liebering